So, das war's. So, ähm, da der nächste Film? 15 Minuten waren sie. wir jetzt? Weißt du, was Speed Dating ist? Oder? Das wir hier so. Scheiße, verkackte erste Frage. Das Drehbuch bei Bully Parade der Film, ist, war das ein Gemeinschaftswerk? Wie ist das Drehbuch entstanden und wie habt ihr das konzipiert? Bei Bulli ist eigentlich nur eine Schreibkraft. Ich bin die Schreibmaschine. Ich bin die Schreibmaschine, bin ich. Man hat sich halt auf die Episoden konzentriert. Und das Tolle ist, dass wir quasi in diesem Film, das macht den Film auch so kurzweilig, wir haben keinen störenden Mittelteil.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 Leider. er ja, ist ja schon eine Weile her. Wie das alt wären Pferde? Alt Pferde. Ja, wie alt wären Pferde? Weiß das hier jemand? Häter als, <lacht> als so, sind sind ja. alt, zum Beispiel. Wie alt? Über 20. Ich, 20. 20. Ja, okay, ist bestimmt erst 90. Über 20 Jahre. Alt. Oh Gott, dann gibt ja bei uns schon 18. Jetzt ist ja der Bullyparade TV, ist ja schon eine Zeit her. Ähm, inwiefern unterscheidet es sich denn jetzt so nach der langen Zeit? Irgendwie sind es andere Gags, muss man da anders rangehen? Oder was unterscheidet die Bullyparade der Filme von den alten TV-Klassikern, möchte ich fast schon sagen?